Herzlich Willkommen zu unserer Präsentation über den ASN. Eine, eine, eine, eine, eine Abflasch-Sortiermaschine. Ja. Ja. Die Maschine Die kann zwischen Glätflaschen, Glas und Aluminium unterscheiden. Dazu haben wir einerseits einen Metalldetektor eingebaut. Der Metalldetektor funktioniert so. Wir haben eine Spule, ähm, gewickelt, und, und die wird, also die ähm, mit also die misst mit Induktion, äh, was, also äh, was, also Metall. Also wir haben, wie sieht was, so wir so haben ja, wie sieht das so Ja, Wie sieht das Feld Und, wir haben, auch und wir haben auch, noch einen Laser gebaut. Ähm, die Laserlichtschranke ähm, Laserlicht wird von einem kleinen Laserpointer und ähm, einem ähm, Lichtresistor ähm, ähm, ähm, erzeugt der dann die verschiedenen Werte bezeichnet als erstes, als erstes, äh, haben, erstes am, Erste am ersten Abend haben wir hatte, am, ersten Ab� Ideen am ersten die Ideen aufgeschrieben und dann, und dann hey, äh, haben wir am nächsten wir einen Tag einen Prototyp der gebaut war der war aus Lego 1 und jetzt ich noch ein Video Rechts, unten, rechts sind unten sind die Motoren, von einem, die von einem, einem Computer werden. angesteuert werden und man kann, ihn, und man kann, ihn, also man kann das Knopf, man auf Knopfdruck ein- und ausschalten. Und jetzt zeige ich und jetzt euch zeigen wir euch die Maschine. Maschinen. Also, wir, also, haben, drei wir haben drei Beispielsgegenstände: Das wären Aludosen, Alu Petflaschen und, und Glasflaschen. Die werden auf dem Band, Band transportiert. Der erste Sensor, Der erste ist, Sensor unser ist unser Induktivsensor. eine Glasflasche kommt. Eine Glasflasche kommt. Den Band, das haben Auf dem da Band, das haben, wir gemacht, das haben wir leider nicht zum Laufen gebracht, haben wir einen, haben einen Ultraschallsensor, ein Arduino, der gibt dem Arduino das Signal, dass das Band anhalten soll. Dann haben wir hier, dann den, haben den, hier Sensor, den Sensor, der wird mit einem Servo mit nach unten gefahren, den wir, den wir da auch nicht mehr programmieren konnten, und soll dann erkennen, soll dann erkennen ob es Metall ist. Wir haben hier wir die, haben die LEDs. Hier LEDs. Die LEDs. Und grün bedeutet Metall, Metall. da haben, haben wir kein Metall. Wenn es zum Beispiel, Wenn es Aluminium, zum Beispiel wäre. Aluminium wäre, sehen wir hier dann sehen wir hier grünes Licht, also es ist Metall. Also es ist Metall. Wir können dann später noch wir schauen, später noch schauen die wie aussehen. die Werte aussehen. Dann haben wir hier, drüben, haben wir hier drüben unsere Lichtschranke. Ähm, unsere Lichtschranke. So, funktioniert. So es funktioniert so, wenn es grünes Licht ist, ist, dann ähm, ist es pet, blau, ähm, blau ähm, glas, glas, rot, ähm, rot, ein, ein, ein unterschiedliches ein ein Gegenstand, Gegenstand und ausgeschaltet bedeutet kein Gegenstand. Wenn wir jetzt also diese jetzt also Glasflasche, diese hier, Glasflasche hier, nehmen, hier nehmen und hier das bedeutet, ähm, das bedeutet, das ist Glas ähm, und wenn wir jetzt noch ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, würde ähm, ein ähm, Servomotor Servo die Glasflasche ähm, wegschieben. Dann ähm, die dann, ähm, dann, ähm, wir, wir jetzt gleich Beispiel auch noch machen. Sie kommt, sie kommt, Licht. Grünes Licht, das bedeutet, bedeutet Pettflasche äh, Pet äh, Pet und, und am Ende des Förderbands wird sie dann, ähm, auch, wird sie dann ähm, auch in eine Kiste. Wenn, jetzt wenn wir jetzt aber beim Metalldetektor ähm, Metall ein Problem haben, und zum Beispiel haben, das, dass dass haben, diese Büchse hier den kommt, durch den Sensor kommt, ist es ein rotes, rotes Licht. Und, ähm, wenn, wir und ähm, wenn wir auch ein wieder gehabt, ein bisschen mehr Zeit gehabt hätten, würde das einen Alarm ausstoßen. Also, eben wenn wir zum Beispiel beim Metallsensor herausgefunden hätten, dass Metall das ist, Metall ist, wird es auch automatisch herausgeklingt. Und dafür Sie müssen wir dann auch ein Servo verwenden, aber da hatten wir keine Zeit mehr. Also, hier haben wir das ein bisschen einfacher erklärt: der Laserlichtschranke. Also wenn die Werte von 0 bis 600 sind, ähm, wenn ja, dann ist es ein untersichtiger Gegenstand, dann würde das LED rot leuchten. Wenn nein, dann würde es weitergehen, 600 bis 900. Wenn ja, dann ist es Glas, dann wird ein blaues LED ähm, leuchten. Wenn es aber auch nicht 600 bis 900 ist, würde es zu 900 bis 1000 gehen. Wenn ja, dann ist es grünes Licht, bedeutet Pad. Und ähm, wenn es auch nicht ist, dann es, bedeutet es, dass es keinen Gegenstand gibt ähm, zwischen der Lichtschranke. Ähm. Wegen ein paar technischen Problemen konnten wir das Förderband leider noch nicht fertigstellen und auch die meisten Sensoren nicht so fertigstellen, wie sie es sollten. Aber im Großen und Ganzen funktionieren die wichtigsten Teile schon. Ja, das war unser Projekt. Und zu mir kommt jetzt noch schnell der Abfallingenieur, der Jan. Ich stelle jetzt ein paar Fragen, weil es ist schon ein Wahnsinnsprojekt. Ähm, zuerst mal, kannst du mir mal sagen, wie es dir jetzt geht? War das eine intensive Zeit, dieses Wochenende? Ja, also es war sehr ähm, intensiv. Wir mussten auch ähm, am Abend arbeiten, mit Projekten noch fertigzustellen. Am Abend arbeiten? Bist du jetzt müde? Ja. Wie lange habt ihr geschlafen heute Nacht? Vier Stunden. <lacht> Koffein getrunken? Nein. <lacht> Wirklich? Wurde uns verboten. <lacht> Applaus. Was hast du jetzt gelernt an diesem Wochenende? Also, ähm, oder Konntest du schon alles? Nein, ähm, ich habe gelernt, wie ich mit Arduino programmiere. Und Arduino? Das ist ähm, ein Programm, und es ist so wie Raspberry Pi, wenn ein paar von euch das kennen. ist wie ein kleiner Computer, der Programme aufnimmt und sie dann so gesagt Und das lernt man so in einem Abend oder zwei? Ja, also wenn man einem das Zeugs gut erklärt und von Webseiten die Daten auch hat, ist es recht einfach. Würdest du es wieder machen, Jugendhackt? Ähm, ja, auf jeden Fall. Es hat sehr Spaß gemacht. Jetzt noch eine andere Frage, ich meine Abfalltrennung automatisiert, das klingt so, als könnte man das wirklich brauchen. Arbeitet ihr jetzt noch daran weiter? Wir wissen es noch nicht so genau, aber es gibt da schon ein paar kleine Vermutungen. Schon ein paar kleine Vermutungen, aber noch nicht sehr der Öffentlichkeit. Genau. Danke, Applaus für Jan.